Wie kann man in LimeSurvey das Design, also die Darstellung von Fragen, verändern, indem man CSS nutzt? Wenn ich jetzt beispielsweise diesen Rahmen, der hier rund um die Frage ist, entfernen möchte, dafür kann man einfach im Browser auf F12 gehen, so ist es in den meisten Browsern, dann wird einem angezeigt, wie der HTML-Code für diese Seite hier aussieht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten herauszufinden, welche Stelle ich verändern möchte. Das eine, die eine Möglichkeit ist, dieses Symbol hier zu klicken und dann kann man hier auf der linken Seite gucken, wie die einzelnen Elemente hier heißen. Alternativ kann man natürlich auch diesen Text hier durchsuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich möchte jetzt nach Rahmen gucken, dann gebe ich hier mit STRG-F dann Border einfach mal ein. Und dann gibt es hier direkt nur einen Treffer. Und dann kann ich mir das direkt hier anschauen, wie da die Rahmen definiert sind. So, dann sehe ich also, dass das hier die CSS-Klasse Question-Container ist und dass dann hier Background-Color, Border und Box-Shadow definiert werden. Wenn ich das jetzt rausnehmen will, dann sage ich einfach, dass ich keine Border und kein Box Shadow haben möchte. Und das geht folgendermaßen. Okay, dann kann ich in dieser Frage hier auf Bearbeiten gehen, sehe hier diesen Fragentext und kann hier bei Quellcode dann eben zusätzlich jetzt hier per Style Tag dann CSS Code eingeben. Dafür gehe ich also hier rein und gebe zunächst mal einen Style Tag ein. Da wird dann automatisch schon der schließende Tag hier ergänzt und ich kann jetzt hier reinschreiben zunächst mal was möchte ich verändern das ist diese CSS-Klasse question-container und dann in geschweiften Klammern die Änderung die ich vornehmen möchte dafür schreibe ich also border-doppelpunkt none um da keinen Rahmen mehr zu haben und genauso nehme ich auch diesen Schatten raus box-shadow-doppelpunkt none und jeweils mit Semikolon beenden dann gehen wir auf OK, speichern das und gucken mal, ob es funktioniert hat. Hier war gerade noch ein kleiner Tippfehler drin. Container muss natürlich heißen. Jetzt OK und speichern und dann schauen wir, ob es geklappt hat. Jawohl, jetzt haben wir hier eben keinen Rahmen mehr um die Frageturm herum. So kann man das also machen, wenn man CSS Code eingeben möchte für eine bestimmte Frage. Alternativ kann man das Ganze natürlich auch in die Designvorlage einfügen, so dass es dann für alle Fragen gilt, die man im Fragebogen drin hat.